Hallo und willkommen hier zu unserer mega kurb oder Ultra-Kurve oder wie auch immer in F1 2018. Und wenn ich von mir rede, dann heißt das natürlich, dass ich auch noch jemanden dabei habe und zwar den Lucky Boy. Oh. Und wir fahren für das Team von Haas. Ähm, wir haben auch wir haben einen selbst zusammengestellten Rennkalender. Wir fahren jetzt erstmal 100er KI. Ja, wir haben erstmal. Ähm, nur, wie heißt das, nur äh, 100er Ki genommen, einfach weil das Spiel, wir noch nicht so gut drin sind, einfach mal, einfach mal jetzt am Anfang, Ki können wir noch immer hochstellen, zur Not. So. Ich überlege gerade, nehme ich, übernehme ich das Setup hier, ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, weil ich ja immer zu faul bin zum Cutten, läuft bei mir halt schon die Aufnahme immer mit Deswegen hatte ich davor sozusagen Schleiß erklärt. Ja, ich dachte, schneide zumindest den Anfang da raus. <lacht> nee, Da muss ich doch noch mal ins Renderprogramm. Das ist doch viel zu viel Aufwand. Oh. Ja, also wenn ich meine rote -Teile hochladen würde, dann würde ich 40 GB hochladen. Da macht es Sinn, äh, zu rendern. Ja, du ist das Renderprogramm zu stecken. Deswegen. Ja, und ähm, die bei mir schauen, Leute, ähm, wir haben auch schon 2017er Koop aufgenommen für ein anderes Team. Okay, ein neues Setup für dich. Aber, ähm, das wird erst, keine Ahnung, irgendwann später nach dieser Koop kommen, weil wir haben die Koop kurz vom Release von F1 2018 aufgenommen und ich finde es jetzt ein bisschen unnötig, die Ka die Koop jetzt beim Release von 2018 hochzuladen, darum werden wir die dann anders hochladen. Also, oder beziehungsweise ich werde die hochladen, weil die wird nur auf meinem Kanal erscheinen und, ähm, diese Karriere wird zumindest bei Lucky uncut, bei mir wird sie vielleicht uncut. Ich weiß noch nicht, wie ich das schneiden werde. Ähm, vielleicht werde ich es uncut lassen, wie auch immer. Und ähm, die 2017er Kurb gibt es dann nur ja, bei mir. Bereit. Und zwar gekattet Zwar immer noch volle Renndauer, aber ein bisschen gecut für euch, weil ich beide Sichten habe. Aber ich denke, das ist genug zur 2017er Kurb, denn wir sind nämlich bei der 2018er Kurb und Das ist viel, viel wichtiger. Und ja, erstes Rennen ist Baku. Und was man auch zu, noch zu der hier sagen kann, ist halt bei jedem von uns gibt es halt die beide Gesicht. Bei Rocky gibt es die von ihm. Bei mir gibt es meine Sicht. Oh Gott, und ich habe mich schon wieder fast über dieser Schikane getötet am Ende. Ich lerne es einfach nicht. <lacht> gerade kurz, ich sag gerade kurz, mein Lenkrad wäre nicht synchronisiert. Vom lenk Schra aber er hat zum Glück übernommen. Das Problem ist, ich habe jetzt wirklich ein komplett neues Auto zum Kennenlernen, aber ich glaube, du auch. Ja, ich habe den Haas noch nicht einmal gespielt. Hier. Ich auch nicht. Ich bin hauptsächlich den Torosso natürlich gefahren, den äh, Ferrari, zwei, drei Runden Mercedes. Torosso? Torosso habe ich richtig viel, also jetzt, jetzt in den Online-Lobbys habe ich den viel ja, genau. gefahren. Ja, da habe ich mir noch den Fossinha gezogen. Ja, und ähm, dann natürlich noch in meiner R18 Karriere der Sauber und Lucky ist ja mit, ähm, mit welchem Team bist du unterwegs? Mit Force India. Im und im ich war mir nicht sicher, ob du dich für Force India nochmal entschieden hattest. Ich So. So, wir haben natürlich jetzt auch schön ein Konkurrenz, für Auto. Mhm. Also, wir haben uns jetzt dazu. Okay, ich hätte beinahe mein Auto zerstört. Du mhm. auch? Ich bin aber vom Gas gegangen und dann habe ich die Wand nur leicht berührt und es ist ja egal. Selbst wenn man erst danach Gas gibt, kommt man immer noch auf dieselbe Top Speed etwa. Und das sind ja nur, nur so zwei Sekunden, die man halt dann weniger mit der Top Speed fährt. Macht zwar auch was, aber... das ist jetzt nicht so viel. So, mit dem Haas sollten wir aber auf jeden Fall aus dem äh, Q1 rauskommen. Hoffentlich. Also es wäre ganz gut. Also ich bin derzeit hinter Sirotkin. Also ich bin recht gut auf der Strecke, muss ich sagen. Ich, nicht, das ist ja mein Problem. ich habe jetzt schon eine gute Verbesserung nach den ersten zwei Aber ich denke mal so, 100 KI, das sollte ich auf jeden Fall mitteilen können. Die ersten mal in meiner Karriere, auch Bug, bin ich natürlich auch mit 100 KI gefahren. Für die, die es gesehen haben. Und ab ähm, Kanada habe ich auf 105er gestellt. Ich weiß zwar nicht, wie das Kanada-Rennen bei mir ausgeht, weil es ist bis bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht äh, ge gefahren bin, aber für die, die es dann als Vergleich haben, ich weiß nämlich nicht, wann genau ich das hochladen werde, hier, diesen ersten Part. Ich denke aber, den werden wir recht zeitnah hochladen. Das war knapp. Ich bin gerade auf einer sehr guten Verbesserung eigentlich. Jetzt habe ich etwa. Oh, jetzt habe ich ganz, ganz wenig ERS für die Runde. Für die nächste. Also ERS. Eigentlich macht es gar keinen Sinn weiterzufahren. Ja, oh, Leute, ich man bin vor. Ja Zeit geschaut. auf P11. Das ist die sechste Reihe im Grid. Ich bin vor dir? Ich bin, wie gesagt, keine Rede. <lacht> Sirotkin ist vor mir. Aber ich komme jetzt mit 3 Sekunden Verbesserung über die Zielgerade und das reicht für vor Peres und hinter Also sagen wir mal so, mir fehlen 2 Zehntel zu Sirotkin und das sollte drin sein. Ich habe 3 so. Sekunden aufgeholt ich war auch vorher knapp in der Sirotkin. Also. Welche Zeit hast du? 43,4. Ich habe jetzt eine 41,2, also das solltest du auch noch das bin, das bin ich ja glaube ich sogar in meiner Karriere gefahren mit dem Sauber. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mit dem Force India geparkt habe. Ich weiß nur, ich glaube, Q1 bin ich rausgeflogen. <lacht> ja, das weiß ich! Und das mit dem Force India, während mein Teamkollege um Platz 6 gegen die Red Bulls gekämpft hat. Wer, wer Baku bei mir gesehen hat, weiß, Baku war doch ein Höhepunkt bisher in der Saison. Wer es bei mir geschaut, hat, weiß, das es bei mir alles andere wird. Höhepunkt. Ich weiß nicht, hast du, hast, du den, hast du den Part geschaut bei mir? Ich weiß nicht. Ich hab's noch nicht geschaut, ne. Dann sage ich doch nicht. Ich gelesen, auch... dass du auf Discord geschrieben hast, wer mal was Gutes sehen will. <lacht> Weil es bei dir ein gutes Game's Embarque ist. Mhm. Weil ich da so vermurkst habe. Ich habe gute 30 Versuche gemacht und habe mich jedes Mal in den ersten Runden in die Wand gesetzt. Das muss man jetzt mal schaffen ich versuche. Ich weiß nicht wie ich es hier machen will. Hier kann man ja nicht neu starten. Ja In zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. So Leute, hier ist es eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man selbst schon hier auf dem letzten geraden Stück ähm, sein ERS, äh, wenn man hier noch ERS spart und bremst, weil man erreicht sowieso die Top Speed schon lange. Schon rechtzeitig, bis man über die Ziellinie ist. Ich hätte gerade fast mein Autozeug gehört, weil ich mal eine Sekunde nicht konzentriert war. Weißt du, was mir zu denken übrig macht? Von Dornis ist von mir. Das ist schon. Naja, ich würde mir Gedanken machen. <lacht> ja, aber O'Connor und Peres sind hinter mir, das ergibt keinen Sinn. Ich schau mir mal die Rennleitung an, was sagen. Alonso und Van Dorn sind richtig stark dabei. Sollten sie eigentlich nicht. ich schau mal, ich bin P11 vor Toro Rosso, Williams, Alfa Romeo und Force India. Aber McLaren ist vor. Da gibt's Also ich würde sagen, ich kann erstmal nicht zurückgehen. Weil das Problem ist, bei mir ist die Gefahr zu groß, dass wenn ich nochmal mir mein Dappen würde ich so lange wie es geht in der Box. Ja, schau mal, ich bin 2 Zehntel langsamer als das Dappen, das müsste reichen. Van Dorn? Ach komm, Van Dorn war ein paar Tausend, ist schneller. Und Straw die Kippe ist bisher nur 13. Lang? Noch nicht mal 13. lang meinst ich. das ist knapp, das Feld. Ich hab oh, relativ viel verloren jetzt auf der geraden Passage. Ich weiß nicht, ob ich nochmal rausgehen soll. Ja, hat für, hat für 8 gereicht. 8? Ja, vor Verstappen. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,41. Was bist du denn gefahren? 1,41,2. Also, 13. langsamer. Ja. Ich weiß nur nicht, weil. Ich hab so ist halt gute 13 weg von mir. Ich kann eigentlich nahezu nichts mehr rausholen auf dieser Runde. Also ich vertraue ich habe noch kein Gefühl fürs Auto. Ich vertraue dem Auto und nicht so viel. Und das Problem war am Ende meiner Runde war das ERS leider äh, beschränkt, weil man dafür ja nur diese eine Mega, glaube ich, benutzen pro Runde. Das war auch, das das auch das Ja, das habe ich ganz vergessen, dass das so war. Zum Glück habe ich mitten im zweiten Sektor auf Mittel gestellt oder nie auf hoch gestellt, aber es war dennoch zu viel, der Ver das verbraucht wurde. Das müsste ich vielleicht auch mal ändern. Ich konnte die ganze letzte Gerade nicht mehr mit EAS fahren. Vielleicht sollte ich in der Mitte sparen. Da dann wir alles aufgeben. Weißt was du auf jeden Fall machen kannst, wenn du noch eine zweite Runde mal dranhängst. Du kannst auf dem geraden Stück in Sektor 3. Selbst nach den, nach der, äh, nach der äh, Vollgaspassage durch die Kurven kannst du immer noch da äh, Gas geben und bremsen und da ERS sammeln, weil du wirst maximal 2-3 h am Ende Gerade langsamer sein, als wenn du normal durchgefahren wärst. Das ist mein Tipp, wenn man ERS sammeln will, weil diese 2-3 h machen nicht viel aus, dann macht das gesammelte ERS mehr aus. Wow, Conn ist jetzt nach vorne geschossen. Es ist sogar vor dir und Peres ist noch hinter mir. Ich weiß nicht, ob er die 7 Zähne noch aufhebt. Sind die, sind die von India schon gepatcht? Wieso? Von der Leistung her. Nein, nein, aber die, die sind ja streckenabhängig, die Leistungen und... Ja, aber doch nicht so extrem. Doch, doch, in Aser Oh shit, von India super. Ich hab gerade Angst, dass Reiko mir hinten reinfährt. Ich hab nur den Motor heulen gehört. Der Tank ist leer kann ich dir nicht zuschauen. Weil ich zu gut bin. Ich bin so ach, schnell. Ich bin so schnell, ich verschwinde einfach. hier bist du. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ach, 13 reichen gegen Leclerc. Wir warten, bis Troll ist, der, der nämlich rauskriegt. 13 Ach komm. Stroll wird es doch nicht packen, oder? So, es leckt leider noch ein bisschen. Ähm. Um Wer ist Ich gebe Risiko und sage, ich bleib drin. Das reicht. War der Peres ist? Zwei. <lacht> ja, ja schau ich. Peres und Con, der Unterschied, das macht mir Angst. Ja, Peres wird es noch schaffen, das denke ich, aber... Aber Leclerc, Leclerc Nein, nein, Leclerc schafft das nicht. Das glaube ich nicht. Der hat drei Runden gefahren und die 1,45 die war das schon deutlich die beste. Nee, ich glaube das nicht. Und Stroll, was meinst du? Pff, Stroll... Äh, theoretisch hat er noch die Chance, also laut seinen besten Sektoren theoretische Bestzeit wäre... Ja, niedrige 1,41,4. Also nach Leclerc's besten Sektoren würde er meine Zeit schlagen. Schau dir mal diese KI an. Leclerc hat in Sektor 2 in seiner zweiten und dritten Runde dieselbe Zeit gesetzt. Weißt was? Ich fahre nochmal raus. Das, lass, das ist mir zu wenig, ähm, Zwei Zehntel wäre Leclerc schneller. Ich geh also, nochmal raus. Das, das, das rentiert sich ja nicht riskant. Nach seinen War. besten Sektorenzeiten wäre er 198.000 schneller. Ich muss nur aufpassen, dass ich mein Auto nicht zerstören, Sonst ist alles gut. Ich glaube, Leclerc wird sich, mit, wird sich mit, der, mit seinen Bestzeiten nur ganz knapp bekommen ja aber ich ganz knapp mal, nicht. Ist die Strecke besser jetzt werden sie sich eh noch mal verbessern so ich habe meine besten Sektorzeiten natürlich in der ersten Runde gesetzt, in der schnellen Runde gesetzt so mir ähm, auch so, so neue Reifen sollen sollen noch mal eine halbe Sekunde geben beste Runde bei Minute 40, oh ich muss auch langsam mal raus du bist Alles raus fertig? ich muss langsam mal rausfahren wenn ich so. die Runde setzen will 3 ah, Minuten wie so 40. Ja, ein bisschen einschießen. Weil ich, ich bin mir nicht sicher. Es könnte sein, dass cool 2 die letzte Session ist. Und dann würde ich zumindest gut, ähm, gut eingefahren bin. Oh Mann! Ja, toll, weiße Boxengassenlinie die überfahren. Weil mein Lenkrad nicht reagiert hat. Ja, aber gibt keine Strafe. Weil weißt du, was mir halt Angst macht? Das sind die beiden McLaren. Die haben keine geraden Topspeed und sind beide vor mir. Das gibt mir halt schon zu denken. Fühlt sich schon deutlich besser an. Verdammt, ich so viel dabei. Jetzt bin ich auf 8. Hülkenberg setzt sich auf die 9. Hinter mir. Also wenn Hülkenberg hinter mir ist, dann... Oh, hi, Pettis. Boah. Auf der anderen Seite fahren ja hier ähm, die anderen Fahrzeuge lang. Ich habe mich gerade voll erschreckt, dass jemand von hinten ankommt. Aber nein, der war auf der anderen Seite. Ja. Ich hatte Angst, dass mir jetzt jemand hinten reinkraft oder so. Also wenn ich zwei Runden schaffen will, muss ich genau jetzt an die Linie kommen. Ja, schaffe ich. Ich schaffe es nicht mehr. Ich habe ja sowieso zwei Sätze noch für Q2 und dann nochmal einen für Q3. Von daher ich weiß, es wird mehr Sinn machen, jetzt einen aufzubewahren, aber ich glaube das Einfahren ist mir echt erstmal wichtiger als am Anfang der Korb. Verstehst du? So viel Erfahrung sammeln wie möglich innerhalb der innerhalb der ersten Rennen. Und damit halt auch so viel Fahrpraxis wie möglich. Hier wird keine Verbesserung und Peres ist schon vorbei an mir. Aber wie gesagt, das war schon meine Bombenrunde. Ich bin hier keine Facing mehr. Irgendwie. Ich muss halt auch relativ vorsichtig fahren, weil ich kommt halt ohne Fraktionskontrolle fahren ja gut, ich Scheiß mit mittlerer weil ich kein Bock habe die zu lernen die normal ohne ich habe halt Bock sie zu lernen weil ich bei der Bros mithalten will und es bringt halt wenn man es kann schon ein bisschen was. und der noch kann ich mit dir mithalten ja weil ich sie noch nicht beherrsche ich bin noch nicht hundertprozentig und gerade am Start bin ich noch geschissen. Oh Was denn? Ich hatte Lex in der vorletzten richtigen Kurve. Kennst du kennst du, du weißt welche Kurve ich meine, oder? Ja. Ja, und dann bin ich in die Wand geknallt. Ich hat, ich hatte eine halbe Sekunde Verbesserung gehabt. Eine halbe Sekunde? Ja, so zwei Zehntel nach der Kurve hatte ich vier. Äh. Kann sein, dass das natürlich auch durch den Kuss mit der Mauer passiert ist, aber dennoch. Natürlich ärgerlich, ja. das war riskant durch die Burg, aber hat Zeit gebracht. Also, sagen wir mal so: Mein Tipp, den ich ja eben gesagt habe, mit ähm, man kann doch sparen in den Kurven da hinten und erst dann Gas geben nach den Kurven. Das kostet einem 50.000 auf der Runde. Wie ich gerade gemerkt habe, in meiner Runde gerade. Also 50.000 bis eine Zehntel, wenn es ganz viel ist, verliert man da. Aber das holt das ERS auf jeden Fall raus. Ja. Diese 5, 6, 7 Prozent, die man da mehr hat, dann. Also bevor man nachher gar keinen ERS mehr hat, würde ich das lieber machen. Und, ja. Reicht für mich für P8, ich bin damit weiter. Ich bin vor Ricardo sogar. Müsste auch vor mir sein. Weil ich vorher P8 war. Ja. Egal, eine halbe Sekunde war noch drin. Ich glaube nicht, dass du mich so krass geschlagen hast. Also, es war noch ein großer Fehler drin. Ich hätte noch 14 rausholen können. Okay. Boah, Peres sogar auf 4 vor, also. Der hat es gezeigt. Und, das Wichtigste für mich, hat sich Leclerc verbessert? Nein. Also, ich ja. hätte sogar drin bleiben können. Van Dorn, die Legende, ist auf Platz 14. Mhm. Nico Wunder, Hülkenberg. Ja, wo, wobei, Van Dorn war schon, war schon ordentlich weg von der Grenze. Drei, vier Zehntel. Ja, ich meine, aber es ist ein Wunder, dass McLaren hier so mithält. Also, ich weiß nicht, was die den McLaren da für eine Leistung gegeben haben. Das hat man in Aserbaidschan nicht gesehen. <lacht> Ach ja, der McLaren, der funktioniert halt besonders. Hm. Das ist natürlich jetzt Scheiße. Langen, erst beschissen ich ist natürlich, kann ich jetzt kein keine Einstop fahren im Rennen. Wenn du nicht weiterkommst, schon. Ja. Hm. Geht man dann das Risiko eigentlich weiterzukommen? Mhm. Ich <lacht> gebe well. mein Bestes und das, was mir gegeben wird, nehme ich. So mache ich es einfach. Ja, ich habe halt aus meiner Karriere gemerkt, dass, das sagen wir mal so. Ähm, es bringt einem 6-7 so Sekunden im Renntempo. Insofern natürlich ja, keine Safety Cars kommen. Umso weiter ja erstens Safety Cars können kommen und zweitens umso weiter hin, umso größer das Risiko, dass du abgeschossen bist. Also. Die KI schießt eigentlich so extrem ab, das tun ja andere äh, menschliche Spieler. Davon kann ich nur ein singen, dass die einen abschießen, wenn man im Start zu P13, 14 ist. Ich habe 30 Versuche gebraucht, um die erste Kurve zu übernehmen und das Verstappen mich von hinten weggecrashed hat und das und mich von vorne erwischt hat. Jetzt ich mal mein Karriererennen zu ähm, Aserbaidschanern. Siehst du, wie man es richtig macht. Ich durfte nämlich von noch weiter hinten starten. Ich wäre eigentlich P16 gewesen, aber... Naja... Ich war P15, ich, hab mein ich bin in Q1 sozusagen ausgestiegen, weil ich mich in Q1 zerstört habe, aber ich wäre weitergekommen. Also... Sagen wir mal so, Qualify hätte auf jeden Fall eine gute Position gereicht, aber ich habe ähm, neue Teile gebaut, eingebaut. Ich habe das genutzt, ja. weil, weil ich weiß, dass man im Barco gut überholen konnte und außerdem hatte ich den viertstärksten ähm, Motor. Bei mir war es, ich habe, ich habe drei, ich habe die Teile gewechselt im Barco und ich habe nicht mal eine Strafe. bekommen. Ja, ich weiß, aber ich habe, ähm, ich habe eine weitere. Hab ich mein ja, du hast nämlich. Mhm. Ähm, okay. ne, du hast die nächste Komponente genommen. Ich habe aber eine neue Komponente geholt als Vorrat. Dass ich die vierte Komponente habe, damit ich die Strafen nicht später im Kauf nehmen muss. Verstehst du? Wenn mein Auto am Ende der Saison ähm, Konkurrenzfähig ist, verstehst du? Weil ich werde erst gegen Ende der Saison die stärksten Ergebnisse heimfahren. Macht ja Sinn. weil man In der Entwicklung doch schneller ist als die KI. Extrem. Also ich würde sagen, vielleicht kann man nach anderthalb Saisons oder so, oder gegen Ende der zweiten Saison schon das beste Auto haben. Aber ich weiß natürlich nicht, weil ich erst ein Drittel Saison hinter mir habe. Noch nicht mal. So sagen wir mal so, ich habe sechs, 21 der Saison hinter mir. Wer es ganz genau haben will. Schön, dass es geleckt hat. Box, Box, Box. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Pete, stop. Hast du dein Auto kaputt? I have no wing. Front wing anymore. Das Auto hat sich einfach weggedreht. Und es hat halt davor noch geleckt. Und dann, ja. Was ich gar nicht verstehe, wenn ich in die Wand, wenn ich gleich die Wand brühe, dann leckt das Spiel immer. Immer. Das muss irgendeinen Grund haben. Was? Geht's dir gut? Was? Motor aus. Motor aus. Mein Spiel hat wieder geleckt. Das ist ärgerlich. Aber es war, es war auch kein so groß. Es war nur so ein Mikro-Rückklammer, Mikro der beeinflusst sich halt extrem in solchen Spielen. Aber was ich interessanterweise merke, der Haas... Es hat eine viel bessere Kurvenlage als der Vos India, ich kann die S da, die K, ke Nicht Vollgas fahren mit dem Vos mit dem Haas geht es ohne Probleme. Mhm. Egal, darf ich, ich darf von 15 starten, das ist interessant. Das heißt, du hast deinen, kannst deine 1 fahren. Ja, aber ich habe mich am liebsten natürlich so auf 11 platziert, zumindest. Zeiten wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Naja. Egal, ich, ich habe noch Hoffnung ins Rennen. Ja. Da ist auf jeden Fall noch was drin. Da sehe ich jetzt kein Problem. So, Sergio Perez ist in Sektor 2. Schauen wir uns mal seine aktuelle Telemetrie an. Esteban O'Connor hat eine Zeit von zwei Minuten Null gesetzt. Kann sein, dass der sehr, sehr aufgehalten worden ist. Ja. So, ist noch jemand auf einer Runde, der schon eine Zeit gesetzt hat. Bist du auf einer Runde? Nö. Mein Flügel ist leicht beschädigt. Benzin reicht nicht mehr. Eine weitere. So, Ferrari ist aktuell schon mal sehr, sehr dominant. Eine Sekunde schneller als der schnellste Mercedes fährt Sebastian Vettel. Und das, obwohl ich ihm eigentlich sogar teilweise im Weg war auf seiner schnellen mhm. 39 39,1 von Hamilton, okay. Also die sind auf jeden Fall konkurrenzfähig. Bottas 1,4 Sekunden langsamer. Wurde wohl aufgehalten. Was? Was es ist so Kran. 40-9 Okay 40-8 habe ich ein Q 1 bekommen mit Fehlern das heißt eine Verbesserung ist schon drin die so. reichen können Hallo ich will dich lauter stellen So Dann die gehen natürlich jetzt alle rein Schade wie viel Zeit haben wir noch? Acht, Acht Minuten. Minuten. Ja gut, aber ich habe noch einen Reifensatz. Also was soll ich machen hier? Gut, einfach nochmal rausfahren. Ja, aber ich, ich will ja warten, bis die Strecke am besten ist. Mhm. Also sagen wir mal so, Frage, es bringt es Sagen so wir mal gut. so, einen Platz verlierst du auf jeden Fall, weil Verstappen noch keine Zeit hat. Ah, dahinter? Ja gut, Hülkenberg und Sainz sind auch noch nicht gefahren, die werden mich kriegen. Kann sein, Ocon hat auch nur eine 2 Minuten Zeit, das muss man auch bedenken. Ja. Was da ich, weiß, ich, ich warte kurz ab, was Hülkenberg macht, um dementsprechend. Ja, Hülkenberg ist in Sektor 2, dann so viel schneller als ich. 5 Zehntel. Würde mich wundern, wenn das alles in Sektor 3 okay, ist. Okay, die Außenansicht an backt immer noch rum, bei uns, bei die Fahrzeuge sind die ganze Zeit im Drehzahl begrenzt, aber warum auch immer. Komischerweise war das davor immer so, dass es bei menschlichen Spielern nur so war. Jetzt funktioniert es nur noch bei KI-Gegnern. Ja, Hülkenberg ist auf die 6. Ich bin eigentlich schon raus, weil wenn es so oder ist, eine Runde fahrt, Ah, dann hast du eigentlich schon so den losen Platz, muss man sagen. Warum ist Stoffel van Dorn... Ach so, ich dachte schon, warum ist Stoffel van Dorn hinter dir? aber dann habe ich gesehen, dass es eine 1,41 war von ihm. Ich dachte schon... Was kann ich mir nicht anschauen? Warum funktioniert bei Ricardo zum Beispiel die Drehzahl? Ich weiß nicht. Okay, ich du vom. Äh, Verstappen, was red ich? Das ist Verstappen. Ich kann gegebenenfalls eine dritte Runde anhängen, falls ich will. Dann fahre ich jetzt raus. Ist mir wurscht, das wird, die Strecke wird nicht mehr so viel besser. Ich bin auch auf also Platz ich, 14. Einschalte ich nach, das Rennen wird trocken gut. Ich hätte nichts dagegen, wenn du wenn du seins Runde zerstörst. Nee. Wobei, er, er muss nur eine Zeit setzen und landet vor mir. Du musst ihn eigentlich aus dem Qualify nehmen. Und dann krieg ich eine 5 zettel ab. Ja, dann schade ich vor dir. <lacht> Mach ich nicht. wäre natürlich nicht schön. Aber Högenberg ordentlich dran. eine Zehntel hinter Max Verstappen und eine halbe Sekunde hinter Ricardo. Aber Bottas enttäuscht. Und vor allem, das ist irgendein Anzeige-Bug. Ah, ne, doch nicht. Irgendwie verschaut. Okay, Bottas ist 9000 so langsam als Hülkenberg. Bottas wird auch gerade aufgehalten von einem Renault. Das könnte Sainz sein, der ihn aufhält. Äh, Bottas ist in der Box. Das, ist, das muss Hamilton so, nein, das sein. gerade über die Linie gefahren? Es gibt gerade aktuell keinen auf der Strecke. Doch, ich bin auf der Strecke. Ja, außer du. Und hier sehen sie die rockige Deschnitz-Kurve. Hier hast sich zerstört? Ja, wegen dem Leck natürlich. Ich muss aber sagen, diese Passage, du kennst ja hier, an, hier nach der Burgpassage die schnelle Rechtskurve, wo man so, schnell, ja. so früh einlenken muss, die kriege ich in dem Spiel deutlich besser. Ich auch besser als im alten. So, dann stelle mal das Benzin hoch. Stell jetzt hier mal auf Lab. Du bist die ganze Zeit im dritten Gang, im Drehzahlbegrenzer. Ja, ja war ich halt kurz, weil ich es einstellen wollte. Und jetzt geht's los. Es sieht so komisch aus, weil die ganze Zeit im Drehzahlbegrenzer bist bei mir. Tut mir leid, Leute. Ich würde gerne andere K.I.s, anderen Fahrer zeigen, aber Lucky ist der einzige auf der Strecke. Und darum müsst ihr diesen grausamen Bug er er ertragen. Du erreichst voll wenig Topspeed. Ich habe das to to Topspeed-Setup sogar gewählt. Ich bin auf 343 gekommen. Du bist nur... Auf Welches Setup hast du? Ich habe halt also das Fertig-Setup Topspeed genommen. Das, das maximale Topspeed-Setup und habe ich, hab ich sogar noch ein bisschen mehr Flügel draufgepackt. Ich habe 2-4 Flügel. Der normale müsste 2-2 sein. Puh, das war knapp. Ja, okay, da habe ich Zeit liegen gelassen. Es wird nichts mehr die Runde. Mm. Ja, die Kurve war auch verhauen, der erste Teil. Die Kurve finde ich recht schwer hier beim Ausgang, muss man sagen. Okay, ich stelle hier mal um und hier ist Benzin runter, dann kann ich drei Runden fahren. Ich würde noch aufs ERS achten. Ja, deswegen habe ich das ERS mhm. auf keinen gestellt. Weil etwa 70% ERS kann man benutzen, auf der schnellen Runde. Deswegen bremse ich ja gerade auf der Geraden, um es aufzuführen. Ähm, ja, ich würde eher Vollgas geben und dann immer mal bremsen. Was glaubst du, mache ich gerade? Ja, nee, aber du, gibst die ganze, du bremst die ganze Zeit und gibst Vollgas. Das, das lädt sich aber auf komplett. Ach, scheiße, ich brauche mein Benzin damit. Ja, echt, weil du ganz im Drehzahlbereich bist. Okay, mein ERS ist wieder voll. Ja, wie gesagt, du kannst maximal 70% etwa benutzen auf der Runde. Mehr ist nämlich verboten. Ja. So, nächste Runde, wie wird es hoffentlich. Bei der dritten Runde sind die Reifen dann schon sehr abgenutzt. Das würde ich gerne vermeiden. Du hast aber auch auf Überholen gestellt, oder? Ja. Das haben das so 10 kmh weniger Topspeed erreicht was ich. Und ich hatte ja auch keinen Windschatten. So, einige sind schon raus. Auch unsere Legende Seins ohne Zeit. Sektor 2 hat er 35-2. Das hört sich ganz gut an, auf jeden Fall. Im Cenkmal wird ich auf jeden Fall in die Top 10 reinfahren und dann mein Teamkollegen aus dem... Kampf um die Top 10 schmeißen zumindest fürs erste. Ja, Platz 5 für seins Schneller als Verstappen. Also mehr klar äh, die Renault zeigen, was sie können. Und da haben wir einen Sch Ich habe, ich war gerade kurz bei dir drauf rechtzeitig und Oh Scheiße, ich habe Ferrari gekillt. Das wollte ich nicht, Vettel. Warum krieg ich eine <lacht> Alter, du solltest seins rausnehmen. <lacht> Ich hab mich gedreht und er fährt in mich rein. Ist, ist es der ein Ich hab's sogar auf Kamera. Normal. Was ist das für eine Scheiße? Gibt's einen Flügelbug in dem Spiel? Ich, mir ist er noch nicht aufgefallen bisher. Weißt was, ich fahr einfach noch eine Runde. Wieso nicht? Ich hab einen roten Frontflügel, aber egal. <lacht> Start von 16, also safe. Okay, jetzt habe ich gar keinen Frontflügel mehr. Zumal, du hast aber ein Rad, was schon sehr, sehr viel Glück war. Ich hab kein Innenfrontflügel mehr, die Runde wird eh nichts mehr. Aber ich krieg mehr Topspeed in sich, was ich richtig sehe. Ja, ein Kram oder so. Das Auto hat keine Aerodynamik mehr. Jetzt hat es auch noch der Rest ab vom Flügel. Wir, das Hinterrad ist auf meinem Heckflügel drauf. Das muss du auch erstmal schaffen. <lacht> Höhere Downforce. <lacht> ja. Und Q2 zwei ist die magische ganz fürs erste Qualifying für uns beide. Obwohl eigentlich Aber Das mit Vettel ist Betrug. So Grin, sagen das wir ist mal neu. so, bei einer perfekten Runde hätte ich ich hätte ich hätte es auf Platz mit ganz ganz viel Glück auf Platz 8 geschafft. Beziehungs also Peres hätte ich noch hätte ich geknackt mehr, ich hatte zwei Zehntel Verbesserung, mhm. das ist scheiße. Ich hätte Peres raushauen können. Ich hätte Seins raushauen können. Ne, Seins war zu... Mhm. Aber was ist mit Seins abgegangen? P4, also, what? Ja, aber... so. Aber ah, für Vettel wurde es noch knapp P10. Mhm. Also. Naja, es war P10 ja keiner mehr da. Beziehungsweise, es konnte ihn keiner schlagen. Und es hätte jemand die Zeit unterbieten müssen von ihm. Ja, aber... Hä? Das ist irgendwie komisch. Aber schau mal. Er wird unten gelistet, weil sein Auto zerstört ist. Achso, ja. Das ist immer so. Er muss als letzter gewertet. Er ist einfach so ein Verarsche hier. So. Ja, und. Warum fährt dieser Dödel mir auch bitte ins Auto rein? <lacht> Gute Frage. Ja, Leute, das war. Also das sieht mal wieder, Vettel kann nichts. <lacht> Raus aus dem Ferrari mit ihm. Ja und damit war's, war es das von der ersten Folge unserer Coop. Wir sehen uns dann beim Rennen, Leute. Ciao. Oh.